uh, Ich schlafe auf dem Bett, wenn ich ein super Sniper. Okay, ich glaube, mit dir haben wir schon die meisten Gespräche. Jetzt um schlafen ja, ja, und willkommen. Mein habe ich dann die RP und ich begrüße euch zurück zu feiern beim Engage. Lass mich mal kurz hier noch mein Stream -Ding, ja <lacht> mit Aufnahme hier selbst ding ausrichten so und wir sind hier bei Fire emblem engage ich muss mal kurz gucken et müsste jetzt die meisten nein immer noch nicht ich dachte wir hatten schon eins mit dir ein zweites mit B-Rang. keine ahnung ich möchte nie im Leben alle freischalten können so ähm. band band ich wollte schon wieder hier voll rausgehen ne? aber ich habe einige band gespräche Screen gemacht die will ich erstmal aus dem weg räumen wir haben eine menge glaube ich ja und zwar habe ich einige charaktere trainieren lassen wir werden auch gleich sehen warum ne? etwa haben wir mit haben wir einigen charakter mit bei left trainieren lassen und zwar einmal panett und marin. Boom. weil die sind heute mit am start zum ersten mal den wir die bekommen haben Okay, so sie hat auch mit Lynn, Ja, bin das bei mir notiert. Muss ich erstmal gucken. warum, warum ist das so am Längen? Ein bisschen am Lenken ist das Aufnahmeprogramm oder ist hat Dingen. Ich gucke jetzt nämlich auf beides. So, John habe ich mit Ike trainieren lassen, der ein paar Muckis bekommt. Ne? Ich bin einfach so, buff, okay. Schau mich nicht so an. So, dann habe ich mit Lynn... Dann habe ich einige Leute mit Lynn trainieren lassen. Und zwar einmal doch Ich weiß aber nicht mehr genau wieso. Ich glaube, ich habe ihm ausgerüstet. Ne? Oh. Not ist die die Gut, dann haben wir Marin mit Lint trainieren lassen. ein bisschen mehr Geschwindigkeit bekommt, ne? wo sie schon voll viel hat. Und sie habe ich auch mit bei Left trainieren lassen, damit sie diesen Erfahrungsbuß bekommt. Hey, so diese du Erfahrungsfähigkeit, du wie wäre wenn ich dir den Kopf abreiße? Mal sehen, ob du dann immer noch besser bist als ich so dann habe ich etty mit corin trainieren lassen damit sie diese fähigkeit bekommt gegner festzunageln welche ich jetzt alles an meinen fernkämpfern dran packen will also leute die irgendwie mit donner angreifen können oder meine scharfschützen mit ihren langbögen weil das absolut broken ich kann gegner einfach angreifen und die sind dann festgenagelt irgendwo an einen Ort so Alfred habe ich mit Lucina trainieren lassen weil warum nicht ich glaube ich habe ihn aus wie gesagt wenn man embleme hochlevelt und die an die leute ausrüstet dann sind die sogar stärker und das kostet nur irgendwie so was nicht, 400 punkte oder so und jetzt nicht viel ist deswegen mache ich dann immer hin und wieder mal so und dann habe ich noch john mit Erika trainieren lassen weil ich habe ihm Erika gegeben weil sie hat die sie hat diese super coole fähigkeit 7 weniger Schaden nimmt, also minus drei weniger Schaden, was ja vollkommen überpowered ist für John, weil er gegen alles resistent ist, also physische und magische Angriffe. habe ich sehr viel Potenzial rausgeschöpft. Ich habe, weiß nicht, ich habe mich sehr, ich glaube ich habe, ne? so, ich habe mich sehr, sehr darauf fokussiert hier irgendwie sehr vorbereitet zu sein für das nächste Kapitel. So, wir gehen jetzt hier raus, mal von den dingen ja abgeschlossen und dann hoffen wir mal hat das heute was wird ne? wir tätern heute kapitel 17 ne? mehr infos dazu gleich mal erstmal holen wir uns noch unsere supports ab und so ne? und dann kann ich euch ja mal zeigen so was ich so vorbereitet habe von meinen charakteren so. muss ich noch kurz was machen entschuldigung und sind die neue Sachen respawn Nö. Gut, dann schauen wir uns erstmal unsere Supports an. Steuerung. So. mal habe ich wieder Geschenke verteilt. Und zwar an Ivy und christ Lustige Musik startet ja das nicht irgendwie gesagt, sie mag uns nicht oder so. So die so perfekt. <lacht> <What>? <lacht> Eiskalt. Ich wollte uns ein Screenshot machen, aber... Okay, wie entschuldigt hat Bitte schön, dass die zum ersten Mal gegen uns gekämpft hat? Okay, ござい ist gerade kind of passiert. Alcrest, was hältst du von mir? Ich liebe euch. <lacht> ich bin allzeit bereit ich Ich mich mich die ganze welt Welt Irgendwo in der Ferne dreht ich sich Marin um. Obwohl du keine entwickelte Klasse bist und ich bin ein Gott und du bist nur ein Typ. 本当はい。<笑> Lass den Typ nur einfach debri sein. So, dann haben wir noch mehr. Ähm, nehmen wir die beiden mal. Jordan Zalkov. Was geht? Das oh, Und dann habe ich Gott gefunden. Jetzt bin ich Oberpriester. Okay das ist so ein awkward Moment。für <lacht> die normale natürliche unterhaltung <lacht> 立ち所 でもあんた Das ist wahrscheinlich feuergift oder so, dass die ihn gerade <lacht> da reingepackt hat. Ne, so Goldmary und Wanda haben ein Gespräch. Aber warum nicht? <lacht> ah, Relevanz. <lacht> 掛けつけて損を allgemein. ダブル alles klar, entfährt am besten Klamotten damit ich es besser nehmen kann. So ein so war ja keine Ahnung von Kagetsu. habe wir noch nichts gesehen? müssen wir auch mal irgendwann platzieren. 来た、来た、来た、来た。アイリス様、今晩のおかず Klingt ein bisschen wie Gintoki aus Gintama, nicht von der Stimme er so ein bisschen wie er redet, was wahrscheinlich Sinn macht weil Samurai ne, aber ne? so ein bisschen hört sich dann an ne? also die Redeweise. Solo Okay. So dann wir noch kurz was. Oh, verdammt, gerade war noch Anna da. So dann, gute Frage, ne? So, mit wem habe ich denn hier noch? Ich will natürlich meine Lords ja alle schön hochleveln vom Support her. letzten Diamant und Timera gesucht, aber die waren irgendwie nicht zu finden. So, also ihr habt alle noch relativ wenig. So, und jetzt würde ich mir jetzt bräuchte ich hier mal einen halbwegs guten effekt mal also hoffentlich das sieht nicht schlecht aus ne? Also hoffentlich kriegen wir auch halbwegs gute bonus hat man das? pizza Crab. Gemüse. Ja. kann ich eigentlich mehrere sachen Nö. so bitte ein paar bonus bitte noch einige bonus ja wenn es geht ich habe die heute glaube ich notwendig Oh, oh ist nice, das ist gerade sehr wichtig ganzen werte Wir brauchen alle Werte, die wir kriegen können. Da so, haben wir Zitrin gerade noch ein Gespräch falschschaltet, dann nehme ich doch gerne auch noch mit. Oh. meine liebe es waren vielleicht einige Wochen. Keine Ahnung, wann das letzte Gespräch es war mindestens eine Woche. Das ist ein toter Frosch. <lacht> <ist> so ironisch. <lacht> Dabei bin ich derjenige, der Kieselsteine verteilt. So fühlt es sich also an ein Kieselstein geschenkt zu bekommen. Also sie hat sich doch voll die Gedanken gemacht Lass mich raten im letzten Gespräch wird ihre Liebe sein, ne? Das kommt vom Herzen, nicht wahr? So. Sieht doch mal ganz gut aus. Ne, wir sind immer noch eine Menge Leute. Die jetzt hier supportet werden, aber wird schon noch klappen. ne Die meisten bekommen so. Bevor ich jetzt hier rausgehe, wer ist noch schon wieder am Planschen. Ich ja, die beiden die sind die ganze Zeit am Planschen. So, mal alles erledigt, ne ich gucke mal so für die, die es vergessen haben oder. Für die, die neu sind ich habe das 17 kapitel ja schon mal angetackelt und zwar bevor wir eigentlich paralog gemacht haben eigentlich neben quest und ja da habe ich drei stunden dran gesessen und habe es nicht geschafft ne? weil die gegner eindeutig zu stark waren ich war zu schwach ne? so deswegen habe ich auch jetzt hier erstmal eigentlich und Sorens neben quest gemacht und dementsprechend weiß ich schon, wie das nächste Kapitel aussieht ne? und was mich erwartet. Deswegen bin ich in das Kapitel reingegangen, habe schon mal meine Truppen da ausgerüstet und ausgewählt, weil das ist das einzige, was mir noch gefallen würde, wenn man hier irgendwie die Einheiten so sortieren kann. Ne? Also, sollte ich irgendwie keine Ahnung, die Charaktere hier so noch nach oben und oben, so nach oben und unten, so hier reinpacken kann, ne? damit ich die halt vor dem Part sortieren kann ne? und. Ja, ich habe äh, ich bin jetzt nächste Kapitel schon mal reingegangen, weil dann kann man schon sich die Charaktere auswählen. Und wenn man ins Kapitel reingegangen ist, kann man ja wieder zurück zum Zombie gehen. Ne? Also, um bevor man das Kapitel startet, ne? und das habe ich dann gemacht. Und dann sind die Charaktere so angereiht geblieben, nachdem ich die ausgewählt habe, was ein bisschen nützlich ist. Ne? Und ja, zwölf Charaktere kann man da mitnehmen. Ich habe mir mal zwölf Charaktere ausgesucht und ich habe hier ich glaube ich werde während des kapitels erklären ja warum ich diese charaktere gewählt habe ne? aber ich bin zuversichtlich dass wir diesmal schaffen ne? wie gesagt ich habe das jetzt kapitel schon mal versucht und bin übelst gescheitert also ich bin nicht übelst gescheitert ich bin nur am ende so gescheitert der letzte haufen von gegner ist irgendwie als schwierigste im gesamten kapitel gewesen ansonsten war es eigentlich relativ chillig und ja, weil ich unterlevelt war, habe ich halt Eichs und ins Paralog gemacht. Und ich werde folgendes machen: Ich habe nämlich noch die Aufnahme von dem letzten Kapitel, äh, von dem ersten Versuch des 17. Kapitels. Und ich werde natürlich jetzt nicht das gesamte 17. Kapitel noch mal hochladen, weil das sind drei Stunden. Und das wird bedeuten, ich werde jetzt hier, wenn ich drei Tage lang hier das Kapitel noch hochladen müssen, ne? und ja. Wenn ich das sowieso nicht schaffe, finde ich ist der Zeitverschwendung ne? von daher. Aber ich habe von daher werde ich das nicht hochladen, ne? weil wir sehen es jetzt noch mal. Also, das wäre ein bisschen zu viel. Okay, dann geht vielleicht mein Ersteindruck von dem Kapitel verloren, aber da war jetzt nicht unbedingt viele Überraschungen in den Kapitel. Also, da kam keine Verstärkungstruppen oder irgendwelche anderen komischen Events oder so. Also, man musste eigentlich nur alle gegner besiegen die da waren in dem kapitel so von der von daher werde ich das nicht hochladen oder zeigen oder so ne? was ich aber zeigen werde ist mein erster eindruck von der cutscene die davor kam weil die habe ich nämlich auch noch und was ich machen werde ist ich werde jetzt hier einen schnitt machen ne? und nach diesem schnitt seht ihr sozusagen mein erster Eindruck von dem Kapitel, also zu den Cutscenes, die ich zum ersten Mal da gesehen habe, ne? Weil, ja, das fand ich doch, war doch wichtig, dass ich das halten ließ, ne? Also ich mache jetzt hier einen Schnitt und ihr seht dann ähm, die Cutscenes, die ich schon vor ex paralog hier gesehen habe. Und danach sehen wir uns wieder. Und ja, dann sind wir wieder, weil nicht, zeitmäßig in der Gegenwart. Anstatt in der Vergangenheit, ne? Weil das ja die Vergangenheit, ne? Gut. Also gut, dann sehen wir uns nach dem Schnitt mit der alten ziehen Und danach sehen wir uns nach der ziehen in den Kampfvorbereitungen. Also, bis gleich. Okay. Guck mal, was, gucken wir mal, was uns hier erwartet, ne? Das heißt, wir, wir sind jetzt nicht mehr in... In in, in, in, in, in, in, in, in in zerstörte Ruhe in bo oh, wie heißt der, wie, heißt der letz, wie ist der letzte Kontinent nochmal? Nicht ich schon Aber jetzt haben wir keine <lacht> Musik mehr, ne? Doch erinnert mich nicht an das Schloss, ey. Auch vorher schwierige Kapitel. Ach, ist halt diese eine, wo wir Celine getroffen haben? Ja, hat eine Dorf. Mann. Wer macht denn so was? Ne, ich glaube, das ist nicht die Stadt. Es wäre halt ja an dem gleichen Feld gewesen, ne? <lacht> Oh. Oh, oh. Oh, nee, jetzt kommen die beiden Mumia Mada, Illusion, Huneka. の仕技ですかただ会いに来ただけ Gut. dass ihr böse seid? Nein, wir noch nicht. Anatha des Sua, sama des die auch. Damit ich schon wieder gegen die alle kämpfen. Gestatten wir sind die Komplikation. Mm. <lacht> 上場だなんてベイル様ねえ。ベイル様、<笑> ここからは真実をお話しましょう。神様 これは anderen 様の偉大なる Ich Warum erzählen wir das? Warum erzählt ihr das? Unseren Charakteren. das wird es irgendwie noch voll einfacher für uns machen. すれば の <lacht> Warum erzählt ihr uns? Da? ここ 苦労でした。セピオ。はい、ベイルマルス祝よ。お前ああ、楽しみです。やっぱりねえ、神龍<笑> 僕の共有はうまくいっていなかっ<笑> Alles klar mir ist schon wieder was runtergefallen. ich bin es noch nicht Nur so dunkel ah oh, Welt tut mir so leid Mann ich muss ganz ehrlich sagen die böse Stimme also nicht finde die voll interessant Du lebst doch? Oh, da. muss ich wohl tot. an mein Team ändern, das ich ursprünglich geplant hatte. 私 IB保証 私私 kriegen wir wieder. einen Ring wieder? <lacht> ja, das, noch mal. das wenn ich nicht platziere. <lacht> Kosovo, oh, Wakati nee. ja, gesagt habe ich neun, aber sagt halt nicht weiter. Was sagt mir, ein schweres Kapitel. So, aber wieder andere platzier musik so und da sind wir wieder zurück in der gegenwart oder zukunft hm. und ja ich fand witzig wie ich am ende dieses clips gesagt habe oh, ich glaube da wird ein schwieriges kapitel ja wie recht ich doch hatte ne? so wir sind hier in kapitel 17 zerstörte ruhe der zweite diesmal aufgenommene versuch und wenn ich das jetzt immer noch nicht schaffe dann weiß ich auch nicht ähm, dieses kapitel hat relativ in sich wie gesagt ich habe es ja schon mal gemacht deswegen weiß ich schon was mich erwartet und was mich erwartet ist eigentlich alles was ihr hier seht ne? es gibt ja keine verstärkungstruppen so viel ich weiß also ich glaube mich da sind also da irgendwelche aufgetaucht sind und ich weiß nicht ob man irgendwie noch so kurz gesehen hat was für äh, einheiten ich hatte es waren alles einheiten die noch nicht Level 20 waren und noch nicht Klassenwechsel äh, hatten. Die noch keinen Klassenwechsel hatten. Das ist jetzt komplett andersrum, ne? Und zwar habe ich jetzt hier nur Charaktere, die entweder einen Klassenwechsel haben oder keinen Klassenwechsel mehr machen können. Die zahlkopf und äh, hier Sidal. Ähm, ich hatte keinen Dieb beim letzten Mal. Ich hatte, glaube ich, John nicht beim letzten Mal. Ich hatte, glaube ich, nicht... Lapis, Marin, eti Ich glaube, ich hatte irgendwie so Sachen wie Butcheron und äh ja, ich glaube, ich hatte Butcheron, Chloe, citrin Alchemist. Ich habe alle meine unterlevelten Charaktere mitgenommen und das war nicht so eine gute Idee, glaube ich. Jetzt fühle ich mich allerdings ein bisschen sicherer. So, ich habe natürlich meine Strategie hier extra für dieses Kapitel ja modifiziert und ja, ich zeige euch mal, was hier, was uns hier alles erwartet. Ne? Wir müssen gegen alle Bluthunde kämpfen in diesem Kapitel. Ne? ist ein ist voller Brawl hier zwischen wichtigen Charakteren. Ne? Hier haben wir zum Beispiel Gris und Celica und ja, die Bluthunde haben alle Ringe. wer hat ja schon gesagt hier, glaube ich hier, wird jetzt der Kampf zwischen sechs Ringen, sechs Ringen von da und da. Ne? Und ja, ich, theoretisch habe ich ja mehr Ringe. Ich glaube, ich habe schon zehn Ringe, aber die benutzen wir natürlich nicht. Und ja. Ähm, hat celica was bedeutet er kann sich teleportieren und er hat einen stärkenstab und ein stab ist der alle charaktere im reichweite hier heilen kann also so in fünf reichweite also alle innerhalb von fünf feldern werden geil was nicht schlecht ist und wollgann und das ist auch nicht schlecht so er ist ehrlich gesagt nicht so schwierig weil letztes mal als ich das kapitel gespielt habe hat der typ sich relativ früh zu uns teleportiert und wenn man einfach nur einen charakter dahin stellt der irgendwie hohe resistenz hat wie zum beispiel hortensia jetzt habe ich die meiste resistenz von allen ja also sobald man den einfach sobald man einfach einen charakter mit hohen resistenz in den seine reichweite reinstellt dann teleportiert er sich zu einem hin da muss man den eigentlich nur noch erledigen mit allen charakteren also ja der ist relativ einfach ne? dann haben wir auf der seite ja welche welcher roy hat und ja, Roy hat halt die Fähigkeit hier absinken. Level plus 3, was auf den ersten Blick ziemlich gruselig ist, aber aber es ist immer noch Mani. Und Mani hat nichts an Resistenz. Was bedeutet, wir können einfach wieder mit Magie auf sie reinhämmern, ne? Aber ich glaube, sobald wir sie angreifen, bewegt er sich hier. Mauvier und Mikaya. Und er hat diese Multiheilung. Welche der beim letzten Mal nicht eingesetzt hat, aber der Typ hat eine sehr hohe Magie und alle möglichen krassen Waffen. Der war relativ nervig, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, wenn wir den erledigt kriegen, dann wird relativ einfach. So, diese blöden Drachen sind übrigens auch nervig, weil die so viel Schaden machen und so viel aushalten und die bewegen sich irgendwie meiste Zeit nicht, habe ich so ein Gefühl. Und ja, sind schon einige nervige Sachen ja aller nervig haben was ich hier allerdings nicht vorbeikam, war diese Konstellation ja hier, ne? hier haben wir nämlich Ivis und Hortensias Vater, ne? welcher relativ gruselig ist. Das war irgendwie das, das schwerste, gegen was ich da ankämpfen musste letztens, ne? weil der hat eine, der hat sowohl Physische als auch magische, nee, der hat nur physische Angriff. Ich dachte, doch noch wäre magisch ah, habe ich das letzte Mal nicht gesehen. Oh, oh. <lacht> äh, okay, vielleicht hätte ich den doch erledigen können. Aber Problem war, glaube ich, nicht er. Das Problem war, dass er zusätzlich mit all den Leuten hier angestürmt kam. Ne? Unter anderem, weil welcher ja sehr stark ist in Sachen Magie obwohl sie war eigentlich auch nicht so schwer ne? aber ich kam nicht dazu irgendwie hier weiß nicht. ich ich habe schon aufgegeben bevor ich irgendwie gegen die beiden gekämpft habe oder ich habe versucht gegen die beiden zu kämpfen aber es hat einfach nicht funktioniert die beiden waren einfach viel zu stark so sehr hat sich beim letzten mal gar nicht bewegt als ich äh, das kapitel versucht hatte also sie hatte sich überhaupt nicht bewegt ich weiß nicht was damit auf sich hatte also Sie hat sie gehört, das heißt, sie kann sich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. okay Die werden sogar nicht angezeigt. Aber ich hasse es. <lacht> ihre, ihre erhöhte Bewegung wird oder wird dir ja angezeigt? Das sieht schon so aus, als würde die angezeigt. Aber ja, äh, sie hat sich irgendwie nicht bewegt beim letzten Mal, als ich das versucht hatte. Also, er, er, sie. Er, er und er sind alle auf mich zugekommen und irgendwie kam ich nicht dadurch. So, ich glaube, der war auch noch dabei. Ne? Die hatten also zwei Heiler die ganze Zeit, die immer die Leute hochgeheilt haben, und ich kam da einfach nicht voran. Ich kam da einfach nicht durch. Wir sind so langsam mal sicher irgendwann die Dinge ausgegangen. Ich glaube, die haben sich aber erst bewegt, nachdem ich den ihr getriggert hatte. Das heißt, solange ich den nicht trigger, ist eigentlich nur alles cool, wenn ich mich nicht irre. Ne? Ich weiß nicht, ob da irgendwie mit einem Timer zusammenhängt, ob die sich bewegen oder nicht. Aber ich meine, die haben sich erst bewegt, nachdem ich den hier getriggert hatte. Von daher können wir halt noch so relativ gut kontrollieren. Ne? So, mit meinem ganzen Vorwissen von diesem Kapitel habe ich dementsprechend mein Team so ein bisschen ausgerüstet hier und ausgewählt. Ne, habe ich eigentlich alle Dinge ja Verteilt alle wichtigen Embleme. Ja, ne. Ich mal vor man geht hier rein ohne irgendein Embleme. Ne? So, die Charaktere, die ich gewählt habe, sind natürlich. Ich habe Ivy und Hortensia mitgenommen, einfach nur, weil wir gegen deren Vater kämpfen. Deswegen fand ich das halt wichtig, dass die beiden mitkommen. Ne, John, weil der einfach alles tanken kann, egal was. Außer die Drachen, weil die machen mehr Schaden als er AP hat, sehe ich gerade. So, den kann ich überall reinpacken mit Resistenz und Glück. So er hat Erika ausgerüstet, welche behutsamkeit hat, was heißt, er bekommt drei Schaden weniger, egal was für ein Schaden. Das ist absolut überpowered für ihn, weil er voll hohe Verteidigung und Resistenz hat. Also er hat mehr oder weniger 34 Resistenz und äh, 25 Verteidigung. So unsichtbare. Sie da wegen Tanzen. Zellkauf habe ich mal nachgeguckt und zwar er hatte äh, ich glaube, irgendwann mit 90 Ausweichen. 94 Ausweichen, ne? Und wie wir alle wissen, Diebe bekommen mehr Ausweichen. In Gebüsch und so, ne? Anstatt 30 bekommt er 60. Das heißt, er sitzt auf 154 Ausweichen. Was, glaube ich, wieder höher ist als alles, was die Gegner hier an Treffer haben, ne? Was bedeutet, wenn ich ihn irgendwo in ein Gebüsch packe, dann wird er von nichts getroffen. Und Magier sind, glaube ich, die einzigen, die hier so Ausweichbonusse... Ignorieren. Ne, das heißt also, noch nicht mal sie kann irgendwie ihn treffen, weil sie hat Magie, aber sie ist ein, sie ist ein Drache, was wie eine andere Klasse ist. Ne, das bedeutet selbst sie könnte ihn nicht treffen. Sie kann ihn nicht treffen. Er kann ihn nicht treffen. Das heißt, den werde ich wahrscheinlich einsetzen, um diese Leute hier zu tackeln. Das einzige, was mich treffen könnte wer hier mars fähigkeit weil sie hat Marv stern blitz ich weiß nicht genau wie viel das abzieht sie bekommt plus zwei angriffe weil sie eine dracheneinheit ist Das bedeutet sie macht neun angriffe und ich weiß nicht genau wie sie wieder das schaden wird. da steht zwar 30 prozent aber ich weiß nicht ob das irgendwie 30 prozent von ihren schaden ist ob das irgendwie mit meiner verteidigung zu tun hat und also was so er hat natürlich auch noch hier lives fähigkeiten ich weiß nicht was der noch mal hat vierfach treffer ja das klingt auch sehr heftig, also das sind die einzigen Angriffe, die zellkopf treffen könnten, weil die haben glaube ich immer 100 Prozent treffer ne? Aber wenn wir die überleben und die können die ja nur einmal einsetzen, dann wäre der Rest eigentlich hier machbar, wenn ich mich irre, ne? Weil die können die nicht treffen. Ich weiß nicht, ob er Schaden macht gegen sie, aber er, die wir können ja vergiften. Das heißt, eventuell wird er Schaden machen, ne? Also deswegen habe ich zellkopf halt mitgenommen. Warum nicht Junaka, weil Zelkov irgendwie diese komische Fähigkeit hat, diese persönliche Fähigkeit hier, dass er noch mehr ausweichen bekommt, wenn den Gegner ihn angreifen? So habe ich noch eti mitgenommen, Panett, weil sie halt einen mega hohen Stärkewert hat. Sie hat glaube ich 25 Stärke Grundwert und hier habe ich Lin gegeben, weil ich bin der Meinung, Lin sollte man immer den Charakter geben mit der meisten Stärke, weil. Weil dann äh, machen wir den meisten Schaden mit ihren, ihren sturm ne? So, hätte habe ich Coin gegeben, weil Coin hat hier, furchtbare Aura, mit der sich Gegner nicht bewegen können, wenn ich die angreife. Das heißt, ich nehme einfach einen Langbogen, schießt irgendeine gefährliche Einheit ab und diese Einheit kann sich dann ein Zug lang nicht bewegen. Und dann kann ich die bombardieren mit Angriffen, ne? Das haben wir ja schon mit Altquist gemacht, irgendwann mal. So, Diamant habe ich Ike gegeben wegen Angriff und Verteidigung. Output habe Ich Lucina gegeben, weil ich glaube, der letzte, den ich irgendwie noch nicht ausgerüstet hatte. Also, ja, warum nicht? Und Labis habe ich bei Left gegeben wegen den Tanzen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe stimmt, ich habe bei Left nicht an meinen Hauptkratz da dran gepackt, weil ich glaube, das schon Level 9 war ne? und da wäre dann irgendwie ausgeworfene Erfahrungspunkte, so Band Erfahrungspunkte, deswegen habe ich lieber hier lapis bei left gegeben außerdem ist mein Charakter relativ stark das heißt mit ihm will ich höchstwahrscheinlich auf der angreifen anstatt tanzen und ja das ist meine strategie und ich hoffe er hat funktioniert ne? wie gesagt das habe ich schon vorher gesagt ne? vor diesem schnitt hier der anfang des kapitels ist nicht so schwer es ist sobald sich sobald sich diese leute hier bewegen wird es schwierig aber alles andere ist relativ chillig ne? von daher gucken wir mal wir gehen jetzt ja einfach rein und machen alle fertig alle sechs gegnerische kommandanten besiegen genau wir müssen ja alle erledigen so ich habe halt übrigens gerade nicht erwähnt aber ich fand die preparation musik natürlich spreche ich das jetzt an nachdem sie weg ist ne, aber hier die prep musik hier die man gerade gehört hat also ja, die musik finde ich voll klasse und ja ähm, die erste Runde ist relativ einfach, finde ich. Wir gehen hier rein. Wir haben 107 Ausweichen. Das heißt, diese Leute werden uns überhaupt nicht treffen können und wir machen die einfach fertig. Ne? So. ja So. Die werden uns überhaupt wirklich nicht treffen können und keinen Schaden machen. Und daher das ist relativ einfach. So, hier ist ein bisschen ich muss nicht sagen tricky aber wer weiß, vielleicht sind wir jetzt auch stark genug um hier locker durchzukommen jetzt sieht ziemlich gut aus ehrlich gesagt so ich kann ihn hier reinschicken warte ich sollte vielleicht mal gris hier targeting weil ich meine er bewegt sich schon sofort auf einen los also der Typ hat es echt eilig zu sterben Die Musik in dem ganzen Kapitel ist auch allgemein gut ja die, die Vorbereitungsmusik von vorhin fand ich gut hier äh, die, äh, die Musik die jetzt hier im Kapitel sich abspielt finde ich gut so wenn ich dich hier inpacke. also äh, wenn ich in der Wand ist eigentlich okay aber ne? oh, ich kann ihn gar nicht reichen gerade okay es. Dann nehmen wir hier Panett, weil du kurz vom Level ab bist. Du ihn wohl... Ja. Den Schaden machst du? 39. Weil ich will sie nicht auf volle AP haben wegen ihrer persönlichen Fähigkeit hier, ne? Sind die KP der Einheit nach dem Kampf unter 100%? Als die kritisch plus 10. Solange ihr KP unter 100% bleiben Das heißt, ich möchte sie nie auf volle AP haben. Mal ja, neu Charakter ja, übrigens. Ja, cool. Ja, oh, Geschicklichkeit sieht genau auch nicht schlecht, weil sie hat sie ist unglaublich langsam, wenn ich mich nicht irre. Also, so, ich habe übrigens ein Donnerschwert gekauft, weil sie hat relativ hohe Magie. Da ist mit ihr ist ein Donnerschwert echt ziemlich cool. So, bist hier. Die Platte. eine weile her seit ich hier einem gespielt habe so eine woche ungefähr weil ich halt weil ich halt in letzter zeit hier äh kann ich da schon noch reingehen und den erledigen ich würde den gern schon erledigen wenn ich ganz ehrlich bin es war mit ihr sie wird ihn ja wohl erledigen kriegen ne? weil ihr die nebenquest mit äh, mit Ike und soren die schon ein bisschen hinter hinterlegt schon so ein bisschen zurück ich habe halt so viele parts aufgenommen da am stück damals deswegen sind jetzt schon ein bisschen her dann war natürlich fertig wer viel zu stark sein für dieses kapitel ne so, so hey einen moment mal wenn ich mich nicht irre dann kann ich jetzt doch schon gris triggern, ne? Nein, verdammt, fast. Ah, hätte ich meinen Tänzer da aufbewahrt, ne? So. ich nehme an. Oh, das hat ja voll broken dann. So und der er rockt hier auf 154 Ausweichchancen. So. so, wie gesagt, der Anfang ist noch chillig, ist relativ einfach. So, du dürftest mich nicht treffen können. Du hast gerade den Zaun kaputt gemacht. Oh, der war cool, war ein kritischer Treffer jetzt vor allem auf Virtual aus der Make-File gemacht. Oh, ehrlich, kein Kritik. Ich wollte schon sagen, du bewegt dich auch so und ja, er bewegt sich schon auf uns zu, was nicht schlecht ist. Ne? Ähm, wir packen erstmal alle Leute hier raus, bis auf die, die es tanken können. Und ja, das macht das Kapitel relativ chillig. Ja. Äh, diese Begegnung hier, relativ chillig. Ich weiß nicht, warum er schon sofort auf uns loskommen will. Warum er es so eilig hat. Aber warum nicht, ne? Also, ich nehme sehr stark an, John kann das auch denken, ne? Also ja. also ja wir packen john hier in ne? äh, warten wir noch und ja er wird dann hier alle fertig machen ähm, oh ja, ich spreche vergas Boah, ist so geil. Also Training hat sich voll ausgezahlt. Dann nehmen wir mal Diamant, würde ich sagen. Ja. Jetzt ein Silberschwert, was einfach vollkommen überpowered ist. So dann. Oh, ich habe eine Idee, das passiert eigentlich, welche Protection eingesetzt hätte ich habe den Angriff abgeblockt. Das packe ich dich daneben. Jetzt nimmst du noch weniger Schaden. So, jetzt teleport er sich zu John. Er ja, klickt ein bisschen mit okay Er macht 16 Schaden. Ich weiß nicht, aus was sich dieser Schaden zusammensetzt. Aber ja. So, und jetzt bewegen die sich alle. Ne? Also, da fand ich schon damals irgendwie komisch. Also er bewegt sich als Erster und dann bewegen sich seine Kollegen. Also ja, das hat mich schon verwundert beim letzten Mal. So, und jetzt ich meine, die einfachste Lösung wäre jetzt natürlich hier Dings einzusetzen. Ne? Äh, schweigen, aber den Typen schaffen wir auch so mit ziemlich sicher. Er müsste ihn keinen Schaden machen. Doch, er macht sogar ein bisschen Schaden. Was, wenn ich dich so angreife, Eine zweite Stufe, dann breche ich dich zum Beispiel. Ich bin zwar ein Arzt, aber. Hm? Kann ich nicht doppelt? No. So. Nee, das kann ich kann nicht mit dem Weiten. Kriege ich dich? Oh. Ah, natürlich fehlt wieder nur ein hp Ne? Oh, hey, warte, mal, warte mal, warte mal, warte mal. Hier. Fuck. Einfach ein Charakter stellen. Boom. Jetzt habe ich dich. Sehr cool. Und jetzt gehe ich hier mit stufe rein. Okay, ich auch. Oh oh. Nee, er reicht nicht. Und ja, da war es eigentlich schon mit Chris <lacht> weiß nicht, die Tatsache, dass er sich als erstes bewegt, als im Gegensatz zu allen anderen, ist irgendwie sehr So, ich gebe ihnen mal ein paar Level Ups, damit er hoffentlich mehr Verteidigung kriegt gleich. Und dann hoffentlich auch King Bale und ihre Kollegen überlebt. Also ja, Gris ziemlich easy. Oh, ich weiß nicht, ob ich noch weggedrückt habe. Sorry. So, oh, Verteidigung ist genau, was ich brauche. So. Making Bolganon und Stärkung. Also ja, Gris ziemlich easy, ne? Aber das wusste ich schon. Ich weiß noch, als ich beim ersten Mal irgendwie so verwirrt war, ne, weil der sich so schnell schon bewegt hat, unsere, unsere Truppen. Also ja, ja die Truppe ist jetzt auch nicht auch nicht so ein Problem. 22 Verteidigung, 35. Äh wer überlebt er den ganz sicher ich würde den schon gerne ja triggern du wirst mich ja nicht doppeln oder? oder du hast doch keine krit treffer oder irgendwie so ne wo du bist mir der Bade und ich habe Crit Abwehr von 23 cool mal da rein uns ein bisschen Stärke dann direkt da rein, hm, ich kann ihn noch hier ne? Könnte ich ja mache ich auch mit der Eisenlanze, damit er glaube ich nicht getroffen. So hat er zweimal Dings bekommen. Ausrüstungseffekt. Tätigkeit 1, da steht gar nicht. So, das kann ich eigentlich auch schon mal schwigern hier, ne? Mit sie. Aber... Warte mal, da kommen ja auch noch einige Leute, ne? Wir machen das jetzt ja ganz chillig, ne? Weil ich hier nicht schon wieder freken will. So, ich aktiviere übrigens die ganze Zeit, damit hier äh, Support-Punkte mit links bekomme, ne? Mit Corin. So, hat irgendjemand hier HP verloren? Ne, ne. So, wo ist zeit Hat hätte nicht gerade Level-up? Da. Okay, das war schon geheilt irgendwie. So. Ah, natürlich hast du einen Fernkampf. Hast du gerade die Lanze wegge? Ah, ja, nie gesehen. Ganz einfach weggeschlagen. Oh. Nicht gut, diese Abwehr irgendwie abwehren oder ausweichen die irgendwie abwehren ist richtig stylisch das ist genau wie in mit dem echos dann auch super coole Animationen ne? irgendwie so ein seitwärts Schritt gemacht oder so so du hast Elfenwind Elfenlicht okay mit einem guten Tanz will ich den bestimmt erreichen ne? so Zellkopf hol dir mal ein paar Kills ab würde ich sagen jonaka einholen, da war meiner. Ja, sieht man schon den Unterschied, wenn man hier nur mit entwickelten Einheiten reingeht, ne? anstatt hier nur mit anstatt hier irgendwie die ganzen Luschen mit hochzuziehen. Ne? Alter Alfred, er ja, wollte die Kills wegzunehmen. Ich weiß, wir kriegen trotzdem die Erfahrungspunkte, aber mein Gott. Rege er sich ab. So, wir können, glaube ich, dich verbreiten, ne? Du hast... Oh, du hast Elfenwind, okay. das nee, lass mal. Lass mal dann, lieber. Nein. Er macht ihn einfach kalt. Ah, nee, Elfenwind. dich erledigen. So, ich habe immer mal die Silberlanze gegeben, ne? Von... Äh, oh, ich wusste, da war eine gute Idee. Ich habe hier mal Silberland Silberlanze geben die eine Tonne wiegt. Weil ich mir gedacht habe, hey, den immensen Schaden werde ich bestimmt irgendwann mal brauchen, ne? Ja, wie man sieht, habe ich es braucht. Oh, du hast ne, eine, Ich habe gedacht. Aha, daneben. Also warte, ich greif dich mal mit den Dingen hier an warum nicht? Ne? Entschuldige mich, durch. Wenn ich Glück könnte er den erledigen jetzt, ne? äh, ja. das macht so viel Schaden, ne? So, da muss ja irgendjemand mit irgendjemandem noch tanzen. Hm. Zarkov? Zarkov, ne? Ich muss einfach dafür sicherstellen, dass er hier leicht die Situation überlebt, ne? Deswegen gebe ich ihnen mal ein paar erfahrungspunkte 20 noch mehr verteidigen jawohl noch mehr geschicklichkeit das heißt noch mehr ausweichen langsam ist das halt nicht schlecht 18 verteidigung das heißt kommt relativ viel ich meine wird sowieso nicht von den Sachen getroffen aber sind halt diese Sachen hier, ne welche hier einfach weiß nicht und ich weiß nicht wo sich der Schaden irgendwie ja. wie sich das zusammensetzt ne von daher keine Ahnung muss ich halt warten ne? und deswegen muss ich mir die ganzen Drachenkri hier mal der Zeitkristalle hier Aufbewahren. Okay, da kein gutes Level ab. Aber jetzt bekommst du die Fähigkeit, Level 5. Die hatte ich glaube ich beim letzten Mal, als dieses Kapitel gemacht habe, auch schon freigeschaltet. Greift die Einheit mit einem Buch an, kann sie zusätzlich Schaden gleich 50% des gegnerischen Magiewerts zufügen. Chancen prozent gleich Beendlichkeit. Also geht je nachdem, wie stark die Magie des Gegners ist, desto mehr Schaden macht sie. Sie hat 19, da ist jetzt so 20-prozentige Chance das auszulösen. So, kann ich irgendjemanden hier empacken? Panett, was ist mit dich? Wenn ich dich da reinschicke, überlebst du das? Vielleicht. Zu so weit. Außer so, er kann... Nee, warte mal, wie kommt er halten? Egal. Na ja, wir einen Zug hier. Jetzt bewegt er sich und die Typen mal. Okay.